Beteiligten in den Freiwilligendiensten sind die Freiwilligen selbst, die Einsatzstelle, der Träger und gegebenenfalls das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. In diesem Video werfen wir einen ersten Blick auf die Einsatzstellen, also wer sind überhaupt Einsatzstellen, welchen Nutzen haben sie von den Freiwilligendiensten, welche Verpflichtungen gehen sie ein und wer realisiert die Praxisanleitung. Das sind nämlich die sogenannten Anleiterinnen und Anleiter und die stellen wir hier auch einmal kurz vor. Schauen wir uns gemeinsam an, aus welchen Bereichen die Einsatzstellen kommen. Im Jugendfreiwilligendienstegesetz ist die Rede von gemeinwohlorientierten Einrichtungen, im Bundesfreiwilligendienstegesetz ist auch die Rede von gemeinwohlorientierten Einrichtungen, aber es kommt hinzu, Einrichtungen der Integration, des Zivil- und Katastrophenschutzes und des Umweltschutzes. Das Feld der Sozialeinrichtungen ist wohl das größte Einsatzfeld für Freiwillige. Dazu zählen dann zum Beispiel Kindertagesstätten mit Krippengruppen, mit Elementargruppen, aber auch Horteinrichtungen und auch Schulen. Dazu zählt die Alten- und die Krankenpflege, sprich im Krankenhaus oder in Altenpflegeheimen, aber manchmal auch zum Beispiel in Hospizen. Dazu zählt die Jugendhilfe, also stationäre Jugendhilfe und aufsuchende Arbeit. Dazu zählt auch die Behindertenhilfe. Dort gibt es Wohneinrichtungen, aber auch Werkstätten und das weite Feld der Sozialarbeit, worunter dann häufig die Obdachlosenarbeit zählt, aber auch die Stadtteilarbeit. Neben den Sozialeinrichtungen gibt es aber auch Einrichtungen, die im weitesten Sinne zum Gemeinwesen gezählt werden können. Darunter zählen dann zum Beispiel Kirchengemeinden, die Stadtteilarbeit, die Gemeinwesenarbeit, Vereine und auch Stiftungen. Darüber hinaus gibt es auch Einrichtungen, die im kulturellen Bereich stattfinden, also ein FSJ in der Kultur zum Beispiel und es gibt auch den Bereich des Sports. Der Bereich der Einsatzstellen ist also sehr vielfältig und für jeden ist da bestimmt was dabei. Jedes Arbeitsfeld hat natürlich seine eigenen Schwerpunkte und auch die Aufgaben, die dort verrichtet werden können, variieren sehr vom Typ der Einrichtung. Wenn wir uns also als nächstes die Pflichten von Einsatzstellen anschauen, dann ist das eine sehr allgemeine Betrachtung und es hängt dann wirklich davon ab, wie das Arbeitsfeld gestaltet ist, worauf sich die Einsatzstelle einstellen muss. Die erste Verpflichtung besteht darin, das Arbeitsfeld zu stellen. Das klingt als erstes sehr selbstverständlich, das hat aber die ein oder andere Implikation. Denn die Einsatzstelle muss für sich prüfen, ob wirklich das Arbeitsfeld für Freiwillige geeignet ist und ob sich die Fachkräfte vor Ort darauf einstellen können, dass eine zusätzliche, ungelernte Hilfskraft in diesem Arbeitsfeld eingearbeitet wird und dann auch sinnvoll orientiert an den Kompetenzen der Freiwilligen eingesetzt werden kann. Die zweite Verpflichtung bezieht sich auf die Zahlung eines monatlichen Taschengeldes. Das Taschengeld ist bewusst kein Gehalt, weil ein Freiwilligendienst wird freiwillig geleistet und es gibt eine definierte Höchstgrenze für das Taschengeld. Die liegt bei 6% der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. Darüber hinaus können aber noch Geldersatzleistungen erbracht werden, wie zum Beispiel eine kostenfreie Unterkunft. Und es können zusätzlich auch noch Sachbezugswerte gezahlt werden, also zum Beispiel einen Zuschuss zu einer eigenen Unterkunft. Taschengeld, Geldersatzleistung und Sachbezugswerte sind dann auch die Berechnungsgrundlage für die Sozialversicherungsbeiträge, die in vollem Umfang von der Einsatzstelle zu erbringen sind. Die dritte Verpflichtung ist das sicherstellen einer angemessenen begleitung wir haben im video zu den freiwilligen schon definiert was die freiwilligen mitbringen und was die eigenheiten von freiwilligen sind und darauf muss die begleitung eben ausgerichtet werden die vierte verpflichtung ist das ermöglichen von individuellen erfahrungen die sich eben an den fähigkeiten und talenten von den freiwilligen orientieren es kann also nicht im Freiwilligendienst ein fixes Stellenprofil geben, auf das dann ein passender Freiwilliger, eine passende Freiwillige gesucht wird, sondern das Arbeitsfeld sollte so geöffnet werden, dass auch individuelle Erfahrungen und Wünsche von Freiwilligen berücksichtigt werden können. Die fünfte und in dieser Auflistung letzte Verpflichtung von der Einsatzstelle ist die absicherung für und von freiwilligen das geschieht auf der einen seite inhaltlich indem eine angemessene praxisanleitung sichergestellt wird einmal auch durch eine person die diese anleitung übernimmt aber auch durch zeit die dafür zur verfügung gestellt wird und auch durch das erbringen von bestimmten schulungen Sei es die Hygienebelehrung, die notwendig ist, um eine Küche zu betreten oder mit Lebensmitteln zu arbeiten, oder auch eine fachliche Schulung, die notwendig ist für die Ausführung der Arbeit. Absicherung heißt aber auch, dass entsprechende Versicherungen für Freiwillige mit abgeschlossen werden, beziehungsweise dass man einmal prüft, ob Freiwillige von Versicherungen, die von der Einrichtung zentral abgeschlossen wurden, auch gültig sind, also zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung, die für die Tätigkeit gilt. Auf der einen Seite stehen diese Verpflichtungen der Einsatzstelle. Dagegen muss man halten, die Einsatzstelle hat auch unheimlich viel vom Freiwilligen Dienst und profitiert in mehrerlei Hinsicht. Als allererstes bringen Freiwillige häufig total frischen Wind in die Einrichtung. Das heißt... Es kommen Leute in die Einrichtung, die fachlich nicht gelernt sind, die erst angeleitet werden müssen und dadurch entstehen manchmal ganz neue Perspektiven auf die eigene Arbeit und die ganze Organisation der Einsatzstelle. Das kann auch als Brücke in die Gesellschaft verstanden und genutzt werden, indem man frischen Wind in die eigene Einrichtung reinlässt und von fremden Blickwinkeln zu lernen. Die Einrichtung profitiert außerdem durch das zusätzliche Personal, was mit den Freiwilligen in die Einrichtung kommt und eingesetzt werden kann. Daraus ergeben sich häufig neue Möglichkeiten, also zum Beispiel die Ermöglichung von einer intensiveren Betreuung, zum Beispiel einer Einzelbetreuung, oder mehr Zeit für bestimmte Dinge, die sonst unter den Tisch fallen würden, oder ich kann zusätzliche Angebote für bestimmte KlientInnen realisieren und umsetzen. Der Freiwilligendienst kann zusätzlich auch als Bereich der eigenen Öffentlichkeitsarbeit angesehen werden. Also ich lasse ja junge Leute, meistens junge Leute oder Personen, die sich auch umorientieren wollen im sozialen Bereich, in meiner Einrichtung. Den kann ich meinen Arbeitsbereich darstellen und kann den total wichtige Berufseinblicke ermöglichen. Und daneben stelle ich mich auch als möglicher Arbeitgeber dar und kann den Freiwilligendienst so auch als Instrument der Personalgewinnung nutzen. Wenngleich das natürlich nicht der Hauptzweck des Freiwilligendienstes ist, sondern eher ein Nebeneffekt. Einsatzstellen profitieren auch von den Fähigkeiten von Freiwilligen. Denn häufig bringen bestimmte Freiwillige bestimmte Fähigkeiten mit und können die im Alltag der Einrichtung einsetzen. Also zum Beispiel Fähigkeiten im Kreativbereich, sich dort auszutoben, Fähigkeiten, was soziale Medien oder Medien generell angeht und auch Fähigkeiten im Bereich der IT, also der Informationstechnologien. Einsatzstellen profitieren also vom Freiwilligendienst durch den frischen Wind, den Freiwillige mitbringen, durch die Möglichkeit, den das zusätzliche Personal ermöglicht, durch die Möglichkeit, dadurch Öffentlichkeitsarbeit für den eigenen Arbeitsbereich zu betreiben und dadurch, dass neue Fähigkeiten in die Einrichtung kommen. Als letztes werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Begleitung der Freiwilligen und auf die besondere Rolle der AnleiterInnen. Einsatzstellen sind ja häufig komplexe Organisationen, in denen viele Rollen stattfinden und das müssen Freiwillige auch erstmal verstehen. Also zum Beispiel gibt es da Gruppenleitungen, es gibt Leitungen, Personen in der Hauswirtschaft, es gibt Fachkräfte, es gibt eine Geschäftsführung, es gibt Assistenzen, VerwaltungsmitarbeiterInnen, PraktikantInnen, Bereichsleitungen und manchmal auch noch einen technischen Dienst. In diesem Konstrukt müssen die Freiwilligen auch erstmal ihre Rolle finden und dabei erhalten sie die zentrale Unterstützung durch die Person, die wir Anleitung, Anleiterin, Anleiter nennen. AnleiterInnen müssen Fachkräfte sein, die sowohl Interesse als auch die Zeit dafür mitbringen, sich um die Freiwilligen zu kümmern und die AnleiterInnen haben im Großen und Ganzen vier Aufgabenbereiche, die sie abdecken müssen. Als erstes dienen sie den Freiwilligen als eine Art Kompass, indem sie in der Organisation eine Orientierung bieten, aber auch im Arbeitsfeld im Umgang mit den KlientInnen ein gewisses Maß an Orientierung zur Verfügung stellen. Außerdem müssen Sie den Freiwilligen das nötige Werkzeug, das praktische Rüstzeug für die Arbeit anlernen. Das passiert ja in der Regel in der ersten Phase des Dienstes, in der Einarbeitung, aber auch im weiteren Verlauf wird es immer wieder Situationen geben, wo neue Werkzeuge, neues Rüstzeug gebraucht wird, damit freiwillige Situationen gut behandeln können. Die Anleitung sollte auch eine Art Landkarte bereithalten, in dem ein Plan im Kopf besteht, vielleicht wird da auch manchmal verschriftlicht, was wann kommt, was wann wichtig ist und wie die Freiwilligen sich in diesem ganzen Jahresverlauf entwickeln können. Das sollte von der Anleitung in gewissem Maße vorausgeahnt werden und auch die Anleitung im Alltag darauf ausgerichtet werden. Zu guter Letzt ist die Anleitung immer die zentrale Ansprechperson für die Freiwilligen und führt auch regelmäßige Gespräche. Also sie ist zum einen Ansprechperson bei allen Fragen, die im Arbeitsalltag den Freiwilligen begegnen. Sie ist dafür zuständig, den Freiwilligen auch Reflexion zu ermöglichen, indem ein Raum, ein Gesprächsraum dafür geöffnet wird. Und die Anleitung ist auch dafür zuständig, dass die Freiwilligen Lernziele definieren können, diese auch im Arbeitsalltag verfolgen können und die Möglichkeit haben, sich in die Richtung weiterzuentwickeln, wie die Freiwilligen sich das vorstellen. Fassen wir nochmal zusammen. Gemeinwohlorientierte Einrichtungen können Einsatzstelle im Freiwilligendienst werden. Dafür verpflichten sie sich zu bestimmten Bedingungen, Sie profitieren aber auch von dem Freiwilligendienst und Sie müssen als zentrale Aufgabe die Anleitung der Freiwilligen sicherstellen. Dieses Video ist Teil des Freiwilligendienste-Online-Kurses und steht unter der Lizenz Creative Commons mit Namensnennung 4.0